dann kann man schön starten. Sollt ihr gerade wiegen oder nicht? Ich, ich kann rückwärts noch zum Wiegen reinfahren, ob das geht. Nee, nee, nee, lass mal. Lass ich mal. <lacht> rein. Du Dickmensch, ich bin gerade mit 150 <lacht> aus der Wiege da rausgekommen. <lacht> das ist doch lustig. Ja, ich hab so viel Damage. Aber nur 1% an der Fracht, das ist gut am uh, Was will er uns sagen mit uh, guys? Do you want? <lacht> uh, you want for me? Yeah sure. Okay. Go. Was will er von uns? Ob wir auf ihn warten? Ah, Don't wait for, Don't wait for you. you. Honey. Ich hab schon den Anhänger. Wenn man sich zur Werkstatt setzt, bekommt man automatisch den Anhänger. Das ist eine wilde Sache. Okay, Be quiet. Richtig sauer! Nice livery! Wie schnell fahrt ihr? 130. <lacht> Max ist Max bei euch. Was Racing? Was ich glaube, da ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, nicht glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich hab ich Ja, jetzt überholt jetzt auch ich glaube, <lacht> der hört sich ein bisschen an wie Fernando Alonso. <lacht> ja, hab ich ich glaube, ich auch gedacht. Ja, ich glaube, ich yeah, glaube, ich it's impossible <lacht> Er klaus mir die Tür. All the type you have only for space. All oh, the type you have only space. <lacht> oh <Gott>. oh, <lacht> <Gott>. oh <shit. lacht> ah, geil. Was ist wenn man 100% Auflegerschaden hat? Okay, kann ich jetzt mal wieder laden. Ich verstehe ihn überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich verstehe so ungefähr, was er von mir will, aber. Ja. Exakt auch nicht. Er ist, äh, seine ah. oh. ist, er ist noch schlechter zu verstehen als Englisch, Lissendings. In der Schule. Ich fahre. Uh, sorry, I'm not understanding this word so quickly. The engine is actually whining about the street. The engine is whining about the, <lacht> <lacht> der the street? Oder was hat er gerade gesagt? Einfach <I'm> the <lacht> whining. Wild warte mal auf mich, du Dickmensch. Nö. Ich darf ja nicht den Fernando Alonso enttäuschen. Do you know Fernando Alonso? <lacht> Junge, er ist richtig fokussiert. Junge, er ist richtig fokussiert. Er will zuerst uh, das Rennen uh, Warum seid ihr so, so gemeint zu ihm? Ich bin nicht toxisch. Ghostwind ist toxisch. Ich wollte nur, dass er fragt, ja. ob er Fernando Alonso ist. Ja, aber er, er sagt einfach be quiet. Das ist, ist ziemlich toxisch. Das, das ist echt sauer. Er will sich gerade nur fokussen auf das Rennen und danach. Die Questions zu beantworten, aber die du, du beleidigst sind einfach. Das finde ich jetzt nicht fein. Digga, ich frage ihn die ganze Zeit. Lass bei... Fernando Alonso doch in Ruhe. Mann, ich frage ihn die ganze Zeit, ob Fernando Alonso ist. Er antwortet <lacht> mir nichts, denn er labert ihm irgendeine Scheiße. Nein, er hat gesagt, dass er zuerst das Rennen hier fahren muss und die Questions danach gestellt werden soll, weil sie richtig fokussen muss. Und du ah, sagst. Das habe ich nicht gehört. <lacht> <lacht> Junge, Sickman. <lacht> Und jetzt warte mal, du Dickmensch. Nein. Dope. Ich muss Fernando Alonso einholen. Er holt nie wieder ein. Er <lacht> <ich> <lacht> ist einfach viel zu fast. Der L-Plan hat funktioniert bei ihm. Leider. Du hast Fernando Alonso beleidigt. Dafür musst du bestraft werden. Ja, dann entschuldige ich mich jetzt für Fernando Alonso. Ja, dann mach. Sorry for the words Fernando Alonso. Alter! Mann! Junge, wie die Links denn sein? Mann, ich fühle mich halt echt schlecht. Ja, auch. Ich hab doch alles lieb Ich hab doch gesagt, sorry for the world, Fernando Alonso. Der ist doch so nett. Du beleidigst ihn die ganze Zeit. Ich dachte, der Typ ist wirklich Fernando. Ihr habt doch gerade der Typ ist Fernando Alonso. Ich lass den doch mal in Ruhe. Du musst doch nett zu ihm sein. Ja. Was soll ich nochmal, was soll ich jetzt sagen? Du sagst gar nichts mehr, du verkackst alles. Ey, das ist so, also ihr... Ich distanziere yep. mich von dir. Nein, oh, Schiss, ich weiß was, falsch gefahren. Okay, okay. <lacht> oh. Ich rede ab sofort nur noch mit Fernando Alonso oder <lacht> <lacht> dem <Du> Verkackst du <lacht> alles. Mit, oh. Okay, I have one hour to go, I, I, speed, I speed up, up so, so I'm, I'm um, uh, I, can I can be, be yeah, yeah, yeah. I, I, I'm, I'm, speeding I'm speeding up. Einfach keine Worte mehr eingefallen, Hilfe. okay. Ah, okay, er okay, ist voll nett. Der ist so nett. Außer man beleidigt ihn. Glaube ich, Eddie mal auf Steam. Ist ist Fernando Alonso gegangen? Ja. Nein. Aber nicht wegen mir. 100%. Bestimmt wegen dir. Oh, bestimmt wegen dir. Ja, wegen dir. Nur wegen dir. So, du musst deinen Auftrag noch abgeben. Ich brauche ihn gar nicht, weil Fernando Alonso ist. Ja, alles deine oh. Schuld. Ja, alles deine Schuld. Ach nee, auch man, wir Uh, wir müssen... Okay. Ich höre ich gerade nicht was müssen wir? Nicht gerade, einfach ein random? Mich, was hat, mich hat eine ganz normale Karriere einfach umgefahren. Ja. Lol Ich habe noch einen Orientierungssinn bist du dick fährt der mir einfach rein direkt schon 1% damage nur 1%? ich hab 20 bekommen ja auf die fracht meine ich das das ist gerechtfertigt ja, aufpassen ja passt die hier mit 130 durchballern ja ja hätte ich nicht, hätte ich nicht abgeräumt hätte du mich nämlich abgeräumt und ich auch Achso, ich Du ich, ich warst noch, war's noch neben mir, ich, bei mir saß du aus dem Rückweg etwas hinter mir gewesen. Nein, nein, ich war noch neben dir. Dann oh, sorry. Es hätte in einem Crash geendet. Genau wie dieser LKW jetzt auf, auf der Fahrbahn steht. Ja, er hat vielleicht nur 1% Schaden genommen, was doch. darf nicht wahr sein. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ähm... Ja. Ich habe Sachen gemacht. Okay. Jetzt bin ich auch da. Moin. Nicht zu so schnell fahren. Ah. <lacht> Zwei Meter weiter und ich hätte den Auftrag <lacht> abgeben können. <lacht> uh, mal gucken, wo war denn der letzte Speicherpunkt?